Hallo und herzlich willkommen zu unserer Märzverlosung verlosung und ich glaube, ich spreche auch im Namen der lieben Christina, wenn ich sage, wir freuen uns ganz doll, dass ihr alle mit dabei seid. Und für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind und sich jetzt fragen, wer sind eigentlich die beiden da und was machen die da? Wir sind Christina und Kirsten von Mein Grundeinkommen. Und ähm, mein Grundeinkommen sammelt per Crowdfunding Geld und immer wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, dann werden die als ein Grundeinkommen von 1000 Euro monatlich für ein Jahr verlost. Und weil wir schon so viele tolle SpenderInnen haben, können wir monatlich sogar schon mehr Grundeinkommen verlosen und zwar diesmal 21. Aber bevor wir damit loslegen und unseren tollen Gast heute dazu holen, erstmal Hallo Christina, schön dich zu sehen. Hallo Kirsten, voll schön dich zu sehen. Ich musste mich gerade mega konzentrieren, nicht einfach anzufangen. Sonst <lacht> fange ich immer mit dem Herzlich Willkommen an. Ähm, aber voll schön. Vielen Dank für die Intro. Und äh, ja, heute äh, verlosen wir wieder 21 Grundeinkommen zusammen, gemeinsam, auch wenn es wieder nur äh, digital ist, hoffentlich bald wieder im Büro zusammen. Das wäre schön. Ähm, 21 Grundeinkommen, 20 plus 1, weil es noch ein Zusatzgrundeinkommen gibt, das nämlich von den Schenkhörnchen sozusagen gesponsert wurde. Aber dazu verraten wir später mehr. Ganz genau. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, ging das Schenkhörnchen-Grundeinkommen Grund, äh, beim letzten Mal an Christian, den Freund von André, jetzt musste ich spicken, der auch ein Grundeinkommen gewonnen hat. Ähm, aber du sitzt ja da voll an der Quelle, wie es unseren Gewinnerinnen und Gewinnern, unseren G's, wie wir sie liebevoll nennen, so geht. Ähm, kannst du mir vielleicht was verraten? Wie ist es Ihnen so ergangen? Haben Sie sich gefreut? Ja, also so pauschal würde ich erstmal vermuten, dass sie sich alle gefreut haben. Ich glaube auch, dass sie das getan haben. Und äh, erstmal voll cool, dass du dich überhaupt noch daran erinnerst, wer das letzte Schenkhörnchen in Grunde gewonnen hat. Ähm, ich sitze nur so medium an der äh, Informationsquelle, denn unsere liebe Kollegin Malina war diesmal zuständig für die neuen Gs die neuen Gewinnerinnen und Gewinner und hat mit ihnen gesprochen. Und dazu habe ich sie aber ausgequetscht und das habe ich euch mitgebracht. Schaut mal rein ins G Update Herzlich willkommen zum G Update im März <lacht> Nee, warte mal. <lacht> Herzlich Willkommen zum G-Update. Wir erzählen euch, welche Gewinner bei der Februar Verlosung gewonnen haben. Gewinner und Gewinnerin. Marlina hat mit ihnen schon gesprochen. Hast du schon mit allen gesprochen überhaupt? Wie viele waren es denn überhaupt? Man verliert ja so leicht den Überblick. Stimmt, stimmt. Äh, 21 waren es diesmal. Genau. Und was, äh, was ist so das Besonderste, was du äh, uns mitbringen kannst? Irgendein besonderes Vorhaben, was jemand jetzt mit dem Grundeinkommen hat? Ich fand besonders. Äh, vor allem, die kennen sich nicht, Gewinner und Gewinnerin. Aber sie hatten ähm, die eine, die ist Content Writerin, also schreibt so für so Texte, für, für mhm. Webseiten und so. Ähm, und das ist ihr Beruf und sie hat das Grundeinkommen bekommen und meinte, sie will damit kürzer treten. Also sie möchte mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. und ähm ja, einfach so ein bisschen zurückfahren. Und auf der anderen Seite habe ich jemanden, der entwickelt, der ist Programmierer. Und auch der meint, er will zurücktreten, aber genau um Texte zu schreiben. Also, ah, okay. <lacht> ja, man hat, führt einen Blog und, und schreibt Gedichte und so. Und, und ansonsten, und, ja, ja. genau, an, ansonsten. <lacht> ansonsten <lacht> muss ich unbedingt auf jeden Fall erzählen, dass ich eine Gewinnerin dabei habe, die jetzt gerade von ähm, Berlin nach Russland gezogen ist. Also vor, vor ihrem Gewinn schon. Sie wohnt da jetzt ein halbes Jahr. Und wir haben dann auch ähm, Russland, telefoniert wow. oder, oder geskypt eigentlich. Sie meinte so, ja, sie wohnt jetzt äh, so in der Nähe von Moskau. Ähm, dann habe ich mal den Ort nachgeschaut, das sind 400 Kilometer, ich glaube, das sind so die Dimensionen für Russland irgendwie. Ja, Nähe. Genau, die ist jetzt da hingezogen mit ihrer Tochter zusammen, sie ist ähm, alleinerziehend und äh, fand da einfach die viel bessere Schule für die Tochter. Okay. Und die war jetzt total super glücklich mit dem Grundeinkommen, weil sie auch gerade so super auf Sparflamme lebt. Also sie meinte, dass sie wahrscheinlich jetzt so bis Ende des Monats hätte das Grundeinkommen, wäre das nicht da gewesen, dann wäre sie schon im Minus gewesen okay. und irgendwie entscheiden muss ja arbeitet sie jetzt mehr oder das bedeutet aber auch dann gleichzeitig weniger Zeit mit ihrer Tochter sowieso also wir hatten bei dieser Verlosung ja gar keine Kinder diesmal dabei, ne? sonst können ja auch Kinder gewinnen. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, wie jetzt bei dieser Gewinnerin in Russland, dass es irgendwo den Kindern auch zugute kommt. Genau. Oh, schön. Hat so meine Kopfreise auf jeden Fall aktiviert. So, das Grundeinkommen ganz, ganz weit weg. Ja, ja ähm, hoffentlich ist das Grundeinkommen nicht so weit weg bei euch, sondern ähm, ihr gewinnt es. Wir drücken euch die Daumen und äh, sehen uns zum nächsten G-Update. Wow. Mega krass, dass unser Grundeinkommen ja richtig krass in der Welt unterwegs ist, nach Russland abgefahren. Ähm, ja, mega. Mega. Aber, Christina, ich muss gestehen, ich bin schon ein bisschen ungeduldig jetzt, ähm, weil ich mich so sehr auf unseren Gast freue, den wir uns heute eingeladen haben. Wir sprechen über ein ziemlich ernstes, aber auch sehr wichtiges Thema heute, das in Deutschland und auch vielen anderen Ländern der Welt ein Problem ist. Ähm, denn wir sprechen heute über Rassismus. Genau. Und bevor wir unseren Gast dazuholen, wollen wir, oder ist uns wichtig, nochmal zu sagen, dass das Thema Grundeinkommen und Rassismus, beziehungsweise auch die Auseinandersetzung natürlich mit strukturellem Rassismus bei uns bisher zu kurz gekommen ist. Und deswegen haben wir uns unseren Gast dazu geholt. Wir wollen darüber sprechen, was struktureller Rassismus überhaupt bedeutet, was wir dagegen tun können und was welche Rolle ein Grundeinkommen auch dabei spielen könnte. Und bevor wir ihn jetzt dazu holen eigentlich, Jetzt habt ihr schon ein bisschen gesehen, aber wir wollen ihn euch natürlich auch noch mal in unserem kurzen Einspieler vorstellen. 60 Sekunden über Dominik Lucha. Los geht's! Dominik Lucha ist echter Ravensburger und war als Kind und Jugendlicher zwar kein großer puzzle dafür aber heimatverbundener Trommler. Trotz seiner rhythmischen Begabung träumte er von einer Karriere als Basketballstar. Dazu fehlten dem, wie er sich beschreibt, schwäbisch Ball Berliner leider ein paar Zentimeter, machte aber nichts. Der Schulabbrecher machte einfach nach einer Ausbildung zum Mediengestalter und einem TV-Produktionsstudium seine zweite Leidenschaft, die bewegten Bilder, zum Beruf. Bekannt ist der 30-Jährige allerdings noch nicht durch Blockbuster, sondern dem Instagram-Kanal, was ihr nicht seht. Diesen eröffnete er nach dem Tod von George Floyd durch weiße Polizeibeamte, um rassistische Alltagserfahrungen schwarzer Menschen auch in Deutschland sichtbar zu machen und weiße Menschen antirassistisch zu bilden, damit sein Sohn in einer besseren Zukunft aufwachsen kann. Dominik Lucha ist Medienproduzent, Vater, versiert an der Trommel, engagiert gegen Rassismus und nun auch Gast bei Die Verlosung. Nun auch Gast bei Die Verlosung bei uns. Hallo, willkommen Dominik. Hallo. Uns? Ja, hör ja, Hallo, ja Leid, ich höre euch. Hallo. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Und ich hoffe, dir als Medienprofi hat unser kleiner Einspieler gefallen. Sehr, sehr schön. Aber ich habe da direkt nochmal eine Frage und zwar: Was hat das mit dieser Trommel auf sich? Die Trommel, also nicht die, sondern die andere Trommel. <lacht> ja, das, ich komme aus Ravensburg, das ist eine kleine, schöne Stadt in Süddeutschland und wir haben ein Heimatfest und da gibt es verschiedene Trommlergruppen und ich war in einer dieser Trommlergruppen ein Trommler. <lacht> also quasi eine, eine Lokalpatriotismus, eine eine Lokal, eine, eine heimatverbundene Sache dazu trommeln. Richtig, ja, ganz genau. Cool. Voll schön. Oh, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber wir haben gerade im Einspieler schon gesehen ähm, und kurz gehört, dass du den Instagram-Account, was ihr nicht seht, betreibst. Und das seit vergangenem Jahr. Kannst du uns noch mal kurz ähm, einordnen für uns und unsere ZuschauerInnen, wie es dazu kam ja. und äh, was genau du sichtbar machst in dem Instagram-Account? Ja, genau. Äh, wie in diesem sehr schönen äh, Einspieler auch schon ein bisschen angedeutet, äh, ist es so, dass letztes Jahr zwei Dinge passiert sind, äh, die mein Leben äh, ja, verändert haben. Und zwar zum einen ist es der Mord an George Floyd gewesen und zum anderen äh, ist meine Freundin schwanger geworden. Und das ist dann so Moment gewesen, wo vom einen einem auf den anderen Tag äh, ich mich äh, gefragt habe, äh, also davor waren immer so Fragen im Raum, ja was braucht man, was braucht man für einen Windel einmal was braucht man, braucht man für Kita-Platz und dann war auf einmal die Frage im Raum gestanden, wie erklären wir das Ganze unserem Kind und äh, da habe ich mich mit auseinandergesetzt und äh, letztendlich in ein paar Freundinnen gefragt, äh, was sie denn so für Erfahrungen auch gemacht haben und dann gemerkt, okay, da braucht es einen Ort und habe dann, äh, was ähnliches gegründet ein Ort, wo schwarze Menschen von ihren Rassismuserfahrungen in Deutschland berichten können und eben weiße Menschen lernen können, antirassistisch zu werden. Mhm. Und wenn man auf den Account schaut, dann sieht man, dass es viele Alltagserfahrungen sind, wie du gerade schon eingeordnet hast. Und man spricht aber auch von strukturellem Rassismus. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Also während ja diese Alltagserfahrungen quasi ähm, ja, im Alltäglichen passieren und uns oft auch nicht so bewusst sind, ist das struktureller Rassismus, auch institutioneller Rassismus äh, eine größere Sache, ähm, größer in also größer heißt nicht, dass der Alltagsrassismus nicht auch vor allem für die betroffenen Menschen äh, groß ist, aber eben äh, strukturell tatsächlich da. Das heißt strukturell ähm, sowohl kann das heißen, in der Schule, in Schulen, äh, am Arbeitsplatz oder im Wirtschaftsbereich allgemein, auch juristisch, äh, äh, öffentlich, öffentliche Orte, wo man hingehen muss, dass dort überall dieser, dieser Rassismus quasi strukturell verankert ist, wenn man so will. Also, es hängt auch mit so Fragen dann zusammen, äh, die man sich stellen kann, so, wer macht eigentlich meine Medien, äh, wer ist mein Chef, wer äh, entscheidet über meinen Job, meine Noten, ja, und dass da in diesen ganzen Strukturen, dass da eben Rassismus auch drin ist. Mhm. Aber ich möchte auch da kurz mit anmerken, dass ich kein rassismus -Experte bin. Da gibt es natürlich Menschen, die äh, um, eine ganz anderen Expertise-Level quasi haben und Bücher dazu geschrieben haben, etc. Und da gehe ich auch mit dem Kanal an sich nur in ganz großen Fußstapfen, äh, in denen ich mich da bewege. Und ja. Da du gerade beim Kanal bist, ich habe ähm, mal ein paar dieser Geschichten rausgesucht. Ich lese jetzt mal ähm, zwei davon vor. In der 11. Klasse hatte ich einmal meine Englisch-Hausaufgaben vergessen. Daraufhin meine Englischlehrerin völlig entrüstet. Sie versteht gar nicht, warum ich nicht lernen möchte. Als sie damals im Busch war, waren alle ganz wissbegierig. Die ähm, Erfahrung wurde geteilt von jemandem, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dessen oder deren Eltern aber aus Nigeria stammen. Und ähm, die zweite Erfahrung, die ich mitgebracht habe oder mir rausgesucht habe. Gestern Abend fragte mich ein alter weißer Mann, ob er ein Foto von mir machen könne, um es seiner Afrika Reisegruppe zu zeigen. Ich bin immer noch sprachlos. Jemand, der in Stuttgart lebt und aus Eritrea stammt. Ähm, es sind super krasse Erfahrungen, die dir dazu geschickt werden und ähm, super harte Geschichten, die du teilst. Ähm, wenn du damit täglich konfrontiert bist, was macht das mit dir? Ja, ist eine gute Frage. Ich, äh, ähm, ich glaube, das Ding ist ein bisschen, dass natürlich, das, dass dieser Kanal an sich äh, vielleicht auch schon selbst so eine na, Therapie ist jetzt vielleicht falsch, aber äh, schon so eine Möglichkeit ist, eben sich so damit zu beschäftigen, dass das mir tatsächlich auch einfach vielleicht auch hilft, den Kanal zu machen. Ähm, ich weiß, kann natürlich jetzt nicht sagen, was auf Dauer das mit mir macht. Ich glaube, ich ich betrachte es so ein bisschen von außen und ich glaube, diese diese Möglichkeit, diese Geschichten sichtbar zu machen, äh, tut mir sogar gut. Ich hoffe, das klingt nicht falsch, ne? also es ist nichts Schönes, aber es, es tut mir irgendwie gut, das machen zu können. Also quasi ein, ein heilsamer Prozess ja, in, in der Wirksamkeit im, im Thema. Prinzipiell ja, ich, es kommt vielleicht mit der Zeit dann irgendwann, jetzt ist im Juni ist es dann ein Jahr lang, dass ich das mache quasi. Vielleicht kommt dann schon auch irgendwann der Punkt, ähm, wo das dann nicht mehr genau so ist, ne? aber es geht noch. Ja. Du sagst auch, also du hast es eben auch gesagt und du hast auch in vielen anderen Interviews schon öfter erwähnt, dass du eben kein Experte für Antirassismus bist, aber durch den Kanal und durch die Aufmerksamkeit, die du mit dem Kanal erzeugt hast, bist du ja schon auch eine Anlaufstelle mittlerweile für das Thema, also zum Beispiel auch für uns, dass wir mhm. dich heute hier haben und dass du heute mit uns darüber sprichst, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, und da hat sich ja dann im letzten Jahr schon einiges getan. Also was hat sich für dich im letzten Jahr geändert? Wow. Wie viel mehr hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Ja, sehr viel mehr. Also ich bin natürlich ein schwarzer Mann, der sich davor auch schon, also auch schon davor Rassismuserfahrungen gemacht hat und auch schon davor mit Rassismus auseinandergesetzt hat, aber eher auf so einer praktischen Ebene, wenn man so will, als auf so einer theoretischen, also wenn man da mal mit anfängt, merkt man, wie viel da auch schon da ist. Ähm, und ich glaube, das ist so ein prinzipielles Ding, also dass ähm, viele oder alle schwarzen Menschen irgendwie den Moment haben in ihrem Leben, der dann, sondern man sagt Politisierungsprozess in ihnen auslöst, ja. Und das Besondere ist eigentlich, dass man nicht die Wahl hat, ja, dass man nicht die Wahl hat, sich nicht mit Rassismus zu beschäftigen. Das ist die Besonderheit, wenn man betroffen ist davon, dass man dass man immer irgendwann diesen Punkt hat, wo man wo man sich dann ähm, mehr oder weniger groß damit beschäftigen muss. Ähm, ja. Da fällt mir gerade ein, dass du in unserem Vorgespräch hattest du zwei Sätze gesagt, die mir im Gedächtnis geblieben sind und die ich jetzt hoffentlich auch richtig wiedergebe. Und da hattest du gesagt, Rassismus ist kein Problem schwarzer Menschen, sondern weißer Menschen und ähm, quasi in dem Zusammenhang auch, Sexismus ist kein Problem von Frauen, sondern eines von Männern. Kannst du kurz erklären, was dahinter steckt, ja. hinter diesen Sätzen? Ja, ähm Genau, also im Grunde ist es einfach so, dass natürlich Rassismus ein Problem ist, dass schwarze Menschen und auch andere POC beschäftigt und, und darunter leiden, aber man muss es glaube ich immer, das ist spannend, das mal aus der aus der warte zu betrachten, woher kommt es denn, Wo sind wo verlaufen die Machtachsen in der Gesellschaft? Ähm, und ich übersetze das immer sehr, sehr gerne äh, auch auf das Mannsein und auf Sexismus, weil auch gerade, wenn ich darüber spreche, dann verstanden wird, dass ich das nicht einfach nur angreifend, sondern auch nachdenklich äh, meine äh, und auch selbstkritisch. Ähm, und ja, was es eben heißt, ist, dass das und es ist nicht nur ein Problem, es geht darum, dass es, Rassismus ist ein Problem, das nur gelöst werden kann, wenn weiße Menschen es als ihr Problem erkennen und nicht nur als Problem schwarzer Menschen, für das sie Empathie haben. Und der, deswegen der zweite Satz geht eigentlich auch so, dass ähm, Sexismus ein Problem ist, das nur dann gelöst werden kann, wenn Männer es als ihr Problem erkennen und nicht nur als, als ein Problem von Frauen, für das sie Empathie haben. Also dass man nur an, Frauen bejubelt, sagt ja super, dass ihr da äh, aktiv seid, sondern nein, es geht erst wenn, wenn man als weißer Mensch oder als Mann, auch als schwarzer Mann, ich, äh, das Thema angeht und verändert in seinem Umfeld, in den, jetzt, wenn wir Sexismus nehmen, äh, in, mit anderen Männern, dass man, wenn man selbst als schwarzer Mann oder Mann allgemein äh, Bühnen baut für Frauen auch, die einem eventuell eben leichter äh, äh, gegeben werden, ja, also dass man auch mal sagt, hey, hier diesen Raum äh, nehme ich nicht ein, äh, den muss eine Frau äh, einnehmen, das sehen wir oft bei äh, Talkshows, äh, dass das sehr viel mehr Männer gefragt werden, ich meine, da sind wir, glaube ich, und da möchte ich mich aber jetzt auch nicht zu arg festlegen, auf einem ganz guten Weg gesellschaftlich, aber das sieht man halt gerade auch mit POC, mit schwarzen Menschen, ähm, dass das äh, noch nicht so stattfindet. Hast du das Gefühl, dass sich da seit dem letzten Jahr schon was getan hat? oder? Ich habe schon das Gefühl, ich beobachte das schon so, aber ich glaube, dass ich mich auch immer gleichzeitig so ein bisschen, und wir alle, ich glaube, wir sind da eher ein bisschen ähnlich auch unterwegs, auch so ein bisschen in so ein Bubbles bewegen, wo wir, wo das vielleicht da nicht so ganz äh, wirklich stimmt, weil man hat immer, ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Problem, man hat immer das Gefühl, es geht voran, es geht voran, es geht voran kommen neu entwickelt sich man man hat als Gesellschaft jetzt gerade das und das erfahren und besprochen und äh, jetzt können wir weitermachen und dann macht man immer so rückwärts äh, Bewegungen und ich glaube das ist was was sehr viele Menschen die gerade vor mir auch schon kamen und sich mit dem Thema beschäftigt haben äh, ganz oft aufgefallen ist und oft passiert und oft frustriert ähm, und wo ich noch so ein bisschen äh, late to the party oder new to, to the party bin ähm, und jetzt gerade zum Beispiel merke jetzt sind gerade in, die äh, internationalen Wochen äh, gegen Rassismus und kriegt Anfragen, wo ich voll gerne noch vor einem Jahr drüber gesprochen habe und jetzt gerade merke, warum, wir haben das, das wurde doch jetzt in 100.000 Artikeln und die haben die Leute noch nicht gelesen. Das heißt, wir fangen, es ist nicht wirklich so, dass es aufeinander aufbaut, leider. Und ich meine, selbst wenn ich dann Leuten sage, recherchiere mal etwas, auch man vielleicht was selber oder so, dann oder wenn man selber was recherchiert, fällt einem auf, der Artikel, den man gefunden hat, der ist von 2000 irgendwas. So, das ist ja alles, ja. Dazu fällt mir auch ein, also oder da würde ich gerne drauf ähm, dran einhaken, also natürlich bei meinem Grundeinkommen sehen wir uns selbst auch als Teil dieses, dieses Problems und Teil dieser Gesellschaft, dieses dieses Problem struktureller Rassismus, wie er sich auch bei uns widerspiegelt, also in der Hinsicht zum Beispiel, dass bei uns ähm, weiße Menschen oder weiß gelesene Menschen arbeiten und ähm, das bisher in Relation wenig BPOC ähm, an den Verlosungen teilnehmen oder auch schon Grundeinkommen gewonnen haben. Und ähm, deswegen wollen wir uns hin entwickeln, natürlich zu ähm, ja, Individuen, aber auch Organisationen oder, oder als Unternehmen, das ist natürlich auch wahrscheinlich für Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt relevant und spannend, ähm, so Ansatzpunkte zu haben, wenn du wenn dir da was einfällt natürlich, ähm, was man so als Individuum beruflich oder privat machen kann, um diese Strukturen aufzubrechen. Also wir denken zum Beispiel ähm, an unseren Bewerbungsprozess oder jetzt gerade hier in den Verlosungen. Äh, gibt es da, siehst du da Ansatzpunkte oder hast du Erfahrungen? Gibt es, ähm, gibt es äh, ja, Tipps, die du weitertragen kannst hier in die Runde und an alle ZuschauerInnen da draußen? Ja, also auch hier wieder, wird bestimmt nicht alles richtig sagen und nicht alles sagen, was man sagen könnte, etc. Ich fand aber einen Punkt, den du gerade gesagt hast, total spannend, dass du meintest, dass auch aufgrund dessen, dass ihr weiße Strukturen habt, auch die Leute, die mitspielen, weißer sind. Das finde ich total interessant, der Gedanke, den hatte ich jetzt noch gar nicht, aber es stimmt natürlich, weil, weil man an anderen Orten dafür wirbt, wenn, an Or wenn man anders damit umgeht. Ne? Und ich glaube, das ist prinzipiell das. Ein erster Schritt, der schon gemacht wurde, ist so dieses Problem erkennen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir immer ähm, das Problem erkennen und anerkennen, das ist ja, wenn ihr sagt, wir haben festgestellt, wir sind nur weiß ähm, das oder weiß gelesen, äh, das, das ist schon mal ein guter Schritt und dann eben sich zu überlegen, okay, wie können wir jetzt daraus handeln, ne? also was, was ergibt, ergibt sich jetzt da und da hast du ja auch schon Sachen gesagt, äh, die jetzt macht, irgendwie, wenn man, verändert, wenn man die Prozesse verändert, also ich glaube, was ich für mich so rausgefunden habe und extrem spannend finde, ist, wenn man selber feststellt, wer man eigentlich ist in der, in der, in der Gesamtstruktur, ne? auch da wieder, ich für mich festgestellt, ja klar äh, bin ich ein schwarzer Mann und äh, erlebe Rassismus als schwarzer Mensch, aber ich bin eben auch ein Mann, ich, äh, ich habe keine Behinderung, äh, ich, äh, ich habe keine finanziellen Probleme und das bringt ja auch ganz, ganz viele Diskriminierungen äh, mit sich, die ich nicht erlebe und das zu verstehen und dementsprechend dann Menschen zu sehen, ist ja bei dem Titel, was ihr nicht seht, auch mit drin so quasi, äh, Menschen zu sehen und, und ihre Struggle zu sehen, ich glaube, das ist schon mal total spannend als erster Schritt. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht die, die, die, das Patentrezept äh, sozusagen, äh, aber ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass eben solche Sachen, dass auch mitzudenken, dass man äh, in Bewerbungsprozessen etc., das ist, glaube ich, ein guter Weg. Also sagst du so im Prinzip das, das Bewusstsein darüber, dass wir privilegiert sind und ähm, dass wir dass wir eben gerade in unserem Verein ähm, vornehmlich weiße MitarbeiterInnen haben, dass das schon der erste Schritt ist und sich dessen bewusst sein und ähm, danach eben schauen, dass wir möglicherweise mehr Menschen, mehr People of Color ansprechen. Ja, also ich glaube halt, dass der erste Schritt ja ist immer das Bewusstsein, also ist das Wahrnehmen des Problems. So, Das ist so basic, aha, ich habe gerade festgestellt, das Problem ist total da. So ähm, und dann eben ist der nächste Schritt, sich dann halt klarzumachen, woher kommt es, ne? auch so, so zu verstehen, was heißt denn das, woher kommt das alles, also auch sich klarzumachen, dass wir zum Beispiel alle rassistisch sozialisiert sind. In einer Welt, in der äh, alle rassistisch sozialisiert sind, sind natürlich auch die Institutionen, also auch die Firma, in der man arbeitet, auch rassistisch sozialisiert, das hängt auch zusammen, das äh, ist ja wichtig, dass man versteht, dass Rassismus, keine Absicht ist unbedingt. Also es gibt natürlich die bekennenden Rassisten, es gibt natürlich bekennende Nazis. Aber es sind, man muss ja halt verstehen, dass das nur die Spitze eines Rassismus-Eisbergs ist und dass wir alle darunter sind. Und wenn man das versteht, dann kann man halt auch zusammen daran arbeiten, diesen großen, um bei der dabei zu bleiben, diesen großen Eisberg zu schmelzen. Cool. Ähm, danke dir, ähm, dass du dich diesen Fragen stellst äh, und dass du uns da unterstützt und uns hilfst. Ähm, bevor wir dich weiter mit Fragen löchern und bevor wir ähm, zum Thema Rassismus und Grundeinkommen übergehen, ähm, wollen wir doch erstmal ein paar Grundeinkommen verlosen und äh, legen jetzt einfach mal damit los. Ähm, wir verlosen, wie schon berichtet, heute 21 Grundeinkommen und an der Lostrommel heute Dominik und ich hier im Büro am Losrad. Und äh, ich würde sagen, wir legen los. Christina, magst du vielleicht noch mal erklären, wie das Ganze heute funktioniert? Genau, für alle, die neu dazugekommen sind, heute zum ersten Mal zuschauen oder schon vergessen haben, wie die Verlosung funktioniert, ähm, ihr findet eure Losnummer in eurem Profil, wenn ihr euch für diese Verlosung angemeldet habt. Die Losnummer besteht aus vier Zahlen. Die erste erdreht Dominik am, an der Lostrommel und die drei folgenden äh, erdreht Kirsten am Glücksrad. Ähm, ja, oder... Bedeutet das äh, ein Grundeinkommen für eine Person da draußen, hoffentlich für einen oder eine, die heute zuschaut. Ähm, wir müssen jetzt gerade mal schauen, äh, wollen wir erst aufs Factsheet schauen, erstmal die Zahlen und Fakten für heute Abend angucken. Ähm, Wer heute alles mitmacht, genau, wir sehen hier schon 20 plus ein Grundeinkommen, über eine Million Menschen machen heute mit. Kirsten, übernimmst du? Ich bin nicht so klein, ich kann es nicht. Ich, ich übernehme. Ähm, von diesen 1,1 Millionen Menschen sind nämlich äh, rund 191.000 Kinder, was uns immer sehr freut, dass viele Kinder auch teilnehmen. Und äh, 176.421 Crowdhörnchen, die dafür gespendet haben, machen das heute möglich. Und die höchste Losnummer heute Abend ist die 24.26.25.2. Genau, dazu nochmal ein kleines Stichwort. Die Crowdhörnchen sind natürlich alle Menschen da draußen, die, das, die die Grundeinkommen möglich machen. Alle Menschen, die regelmäßig einen Betrag spenden, ähm, um ja, Grundeinkommen zu sammeln und heute zu verlosen. Ähm, diese Menschen haben heute 21 Grundeinkommen möglich gemacht. Vielen, vielen Dank. Äh, ihr seid die Besten. Ich vielen Dank, Dank auch an dich, Dominik, als Crowdhörnchen. Ah, genau. <lacht> <Das> stimmt. <perfekt. lacht> da geht das Herz schon mal raus an dich auch und an alle, die zuschauen und sich angesprochen fühlen. Und ähm, genau, ich weiß gerade nicht... Wir holen jetzt mal Greta dazu, würde ich sagen, wir die uns heute Greta Abend dazu. unterstützt. Genau. Und ich schalte mich raus, ne, damit wir nicht zu viele auf der Party sind. Du kannst dich schon mal rausschalten. Greta, hallo. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst uns gut hören und gut sehen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass du da bin. Magst du uns noch mal kurz erklären, Greta, was du heute Abend machst? Ich habe einen schönen Job. Ich tippe gleich äh, die Losnummern mit. Und dann ähm, blende ich für alle da draußen und für uns die Profile der GewinnerInnen ein, damit wir uns anschauen können, was die für Wünsche haben und was die machen wollen mit ihrem Grundeinkommen und uns alle gemeinsam freuen. Sehr cool. Vielen Dank, Greta, dass du dabei bist. Und bevor wir loslegen, müssen wir jetzt mal die äh, Losnummern in die Trommel zählen, Dominik. Ja. Walte deines Los. Ich walte meines Losbeamtes, ja. Ähm, sieht man das ja? So. Die Schwergänge trommelt. So, da haben wir die 1. ja, mal. Man sieht es. Die 1 kann rein. So, jetzt geht's hier. Ich heb das, lass das mal hier so los. Ja. die. 2. Kann rein. So, jetzt ein bisschen schneller. Die 3, yes. Und die 4? Ja, das seht ihr eh. Jetzt. Wann ja, hat sie gesehen? Genau, verkehrt. Genau. Ja. Ja, ja. So. Jetzt. Die fünf. Yes. Auch gesehen? Gut. Ja. Und die sechs. Perfekt. So. hier. Sieben. Jetzt. Yes. Das geht ja schnell. Nicht. <lacht> Stimmtheit. Das mit hier. Und die acht? Perfekt. Neun, yes. Zehn? Jep. Elf. Kann rein. Wir nicht, ja. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Die 12, ja. Die 13, ja. 14? Ja, ein Stück drehen. Aber ja, man es gesehen. Okay. Ich hab's gesehen. 15? Ja. 16, ja. 17, perfekt. 18. 19. Es wird immer leichter, das zu weniger oder nicht mehr so viele da, die man falsch greifen kann. 20. 21. 22, 23 und die letzte, die 24. Ja, Dreh noch mal ein Stück, yes. Ja, ja jetzt okay. kann sie rein. Super. Da haben wir alle drin. jetzt so, machen wir natürlich noch zu. Genau, sonst hast du sie gleich alle auf dem Wohnzimmerfußboden. Das wäre wir. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, legen wir los. Äh, Dominik, weite deines Amtes erst... Vor und dann zurück. Ja. Korrekt, Christina? Jetzt bleibt gespielt, aber es bleibt dann. kannst du noch die Nahaufnahme vom Losrad anmachen? Oh ja, danke, dass du mich darauf hinweist. <lacht> Nein, du kannst gerne weitermachen, alles super. Okay. So, wir haben die erste Nummer, die 21. 21. Perfekt, so, ich ziehe jetzt mal meine Kopf. Und jetzt beweise ich euch nochmal, dass ich es tatsächlich bin. Hier ist mein Arm, das bin ich. Und jetzt drehe ich hier an unserem Losrad. Die 29. Die 29. Und die 2. Ja, und das heißt, das 753. Grundeinkommen geht an die 21, 29, 29, 2. Gewonnen hat. Ja, ich habe euch jetzt leider nicht mehr gehört. Herzlichen Glückwunsch, Julia zu deinem Grundeinkommen. Leider kein Bild, keine Wünsche, aber wir wünschen dir trotzdem alles Gute mit deinem Grundeinkommen. Und dann machen wir weiter. Ich behalte meine Kopfhörer jetzt einfach in den Ohren und lasse sie hängen. So. Genau, das heißt, ich bin dran. Ich nehme die 21 wieder und tue sie wieder rein. Genau. Ja, ich muss das aufmachen. Ist wieder drin, wichtig. Okay. Wir haben die zehn. Sieht man das schon? Äh, falsch, oder? Yes. Äh, zehn. Ja, die zehn. Und die einunddreißig. Eins. 33. Das heißt, das 754. Grundeinkommen geht an die 1031.133. Und es geht an Kind. Herzlichen Glückwunsch, Kind, zu deinem Grundeinkommen. Kind möchte mit dem Grundeinkommen endlich mehr im gegründeten Verein arbeiten und vielleicht noch ein Kind bekommen. Die BAföG-Schulden abbezahlen und sorgenfreier und entspannter leben. Wir hoffen, dass das jetzt möglich ist. Also, Kind von Claudi. Die gewonnen hat, Kind. Genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> kind von Claudi und Claudi. <lacht> Bei mir ist heute der Wurm drin. Okay, Dominik, ja. wir können weitermachen. Die e 10 kommt wieder rein. Ich zeige sie nochmal. Ja. Ja, noch Gut. Die 11, die 36, die 22 und die 36. Das heißt, das 755. Grundeinkommen geht an die 11, 36, 22, 36. Und das ist Bea. Herzlichen Glückwunsch, Bea, zu deinem Grundeinkommen. Und nochmal an alle da draußen, wir freuen uns total, wenn ihr da ein paar Wünsche reinschreibt. Und wir sehen, was ihr mit eurem Grundeinkommen vorhabt. Ja. Dann machen wir weiter. Ich packe die 11 wieder rein. Ja. Die drei. Die drei. Die sechsunddreißig. die 8 und die 14. Ja, das heißt, dass das 756 Grundeinkommen an die 3 36 8 14 geht. Und das Grundeinkommen geht an I oder L Emerald. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Grundeinkommen und viel Spaß damit. Und ich pack die drei auch schon wieder zurück. Yes. Die neun die 9 ein Stück Jetzt drehen. Warte mal, yes. hier, der Strich so, ist unten, den die 9. 9. Und die 28 und die 7. die 19. Das heißt, das 757. Grundeinkommen geht an die 928719. Und das ist Monika G. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Wir freuen uns sehr für dich. Ich mache jetzt mal einen Applaus, weil wir haben heute unsere Applausmaschinen nicht hier. Ähm, viel Freude damit. Ich packe die 9 wieder zurück. Die 13. Die 13. <lacht> Die 23. Die 12. Und die 11. Das heißt, das 758. Grundeinkommen geht an die 13, 23, 12, 11. Und es geht an Miri. Herzlichen Glückwunsch, Miri. Und Miri hat auch einen Wunsch, und zwar den Start in die Selbstständigkeit finanzieren. Herzlichen Glückwunsch, Miri. Und viel Erfolg dabei. Die 13 geht wieder zurück. Die 13 geht wieder ein. Die 19. Die 19. Die 12. Die 6. Und die 23. Ja, das heißt, dass das 759. Grundeinkommen an die 19, 12, 6, geht. Das ist Voltarion. Herzlichen Glückwunsch Voltarion. Und Voltarion hat auch noch einen Freund, eine Freundin. Und zwar Eplipay. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Ihr habt jetzt gemeinsam jeweils ein Grundeinkommen gewonnen. Und die 19 wandert wieder zurück. Ja, ja, ja, sieht jetzt, Rita, du musst mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Wie viele haben wir heute Abend? Wir haben gerade das ja. nächste Woche. Ich denke gerade an Eble Pfeil. Deswegen verloben wir jetzt das neunte Grundeinkommen. Das neunte. Alles klar, dann unser neuntes Wort. Die drei. Die drei. Die siebzehn, die zwanzig und die siebenundzwanzig. Ja, und das heißt, dass das 761. Grundeinkommen an die 3172027 geht. Und das ist Steffi. Herzlichen Glückwunsch, Steffi. Und Steffi hat auch Wünsche. Und zwar weniger Sorgen machen als bisher und natürlich ganz viel Sinnvolles tun. Und äh, versuchen, sich mit den Zeichnungen selbstständig zu, selbstständig zu machen. Herzlichen Glückwunsch, Steffi. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg. So, dann machen wir das zehnte. Wir kommen heute Abend. Also die drei geht wieder zurück. Die drei geht wieder ein. Das ist die sechs. Die sechs. Die 25, die 19 und die 31. Das heißt, das 762. Grundeinkommen geht an die 6, 25, 19, 31. Das ist Johannes. Herzlichen Glückwunsch, Johannes. Und Johannes möchte sich vom Grundeinkommen ein Auto kaufen. Und Johannes ist das Kind von Krieger. Also schätze ich, Krieger möchte ein Auto für die Familie kaufen. Also herzlichen Glückwunsch euch zum Grundeinkommen. Viel Spaß damit. So, wir haben jetzt die ersten zehn für heute rum. Ich würde sagen, die nächsten machen wir in der nächsten Runde. Danke, Greta, dass du schon mal da warst. Wir holen dich gleich noch mal dazu. Ich mache hier auch das Losrad noch mal aus. Und Christina, du darfst zurückkommen. Hallo. Das habt ihr ja toll gemacht. Voll schön. Schon zehn Leute glücklich gemacht in no time. Es ging ja wieder rasend schnell. Ähm, Dominik, bevor wir dich gleich noch mal ranholen und ein bisschen mit Fragen löchern, dachten wir, es wäre vielleicht cool, wenn wir jetzt in der Zwischenzeit noch mal kurz äh, unsere Anchorwoman Doro dazu holen, die ihr schon kennt und die uns mit den neuesten News zum Grundeinkommen versorgt. Doro, bist du irgendwo da draußen? Ja, Hallo. Seht und hört ihr mich? Ja. Hi, schön, dass du dabei bist. Ja, schön hier zu sein. Hallo Dominik, hallo Kirsten und Christina. Ich habe euch heute zwei handverlesene News mitgebracht. Die erste Neuigkeit kommt aus der kalifornischen Stadt Stockton in den USA. Dort ist gerade ein zweijähriges durch private Spenden finanziertes Grundeinkommensexperiment mit dem Namen Stockton Economic Empowerment zu Ende gegangen. Das hatte der ehemalige Bürgermeister von Stockton mit einer eigens gegründeten Organisation zusammen mit 40 anderen BürgermeisterInnen ins Leben gerufen. Dabei haben 125 Menschen zwei Jahre lang 500 Dollar im Monat bekommen. Ganz bedingungslos war das allerdings nicht. Denn obwohl die TeilnehmerInnen zufällig ausgewählt wurden, handelte es sich ausschließlich um eine Testgruppe von Menschen mit einem Haushaltseinkommen unter 46.000 Dollar im Jahr. Zwei Forscherinnen der Universitäten Tennessee und Pennsylvania haben nun die Ergebnisse aus dem ersten Jahr veröffentlicht. Dabei kam heraus, Menschen mit Grundeinkommen fanden mehr als doppelt so häufig eine Vollzeitbeschäftigung wie die Menschen in der Kontrollgruppe, also die Menschen, die das Geld nicht bekommen haben. Unter anderem, weil sie sich mit Hilfe der Grundeinkommen eine Auszeit von Teilzeitjobs nehmen konnten, um sich auf Vollzeitstellen zu bewerben oder sich die Anfahrt zu Bewerbungsgesprächen leisten konnten. Außerdem fanden die Forscherinnen heraus, dass die Menschen mit Grundeinkommen im Vergleich zur Kontrollgruppe auch weniger ängstlich und weniger depressiv waren, dass sie von dem Geld Grundbedürfnisse wie Lebensmittel und Kleidung gedeckt haben und gewappnet für unerwartete Ausgaben waren, was natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Pandemie ein großer Vorteil war. Vollständige Ergebnisse gibt es dann im nächsten Jahr. Drei weitere Städte sollen schon ihr Interesse bekundet haben, ein ähnliches Programm zu starten. Einer der privaten Spender soll übrigens Twitter-Gründer Jack Dorsey gewesen sein. Das heißt, er habe die Initiative mit 18 Millionen Dollar unterstützt. Und dann mache ich noch einen kleinen Schwenk nach Südkorea. In der Provinz Gyeonggi erlebt das Grundeinkommen gerade ein ziemliches Momentum. Hier erhalten knapp 200.000 junge Menschen pro Quartal Gyeonggi Pay, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 220 US-Dollar, um ihnen einen guten Start ins Berufs- und Erwachsenenleben zu ermöglichen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das Programm letztes Jahr sogar auf 13 Millionen Menschen in Gyeonggi erweitert, inklusive Kinder. Der Clou, das Geld kommt auf einer speziellen Kreditkarte und muss innerhalb von drei Monaten in der Nachbarschaft ausgegeben werden, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Die Bezahlvorgänge werden getrackt, was natürlich kritische Fragen zu Datenschutz und politischer Einflussnahme weckt. Das Thema Grundeinkommen ist nicht nur in der Provinz Gyeonggi ein Riesenthema, weil sie maßgeblich von der zunehmenden Automatisierung betroffen ist, sondern in ganz Südkorea. Denn dort finden im kommenden Frühjahr Präsidentschaften statt. Der Gouverneur von Gyeonggi kandidiert mit dem Vorschlag, jedem Menschen in Südkorea ein monatliches Grundeinkommen von 430 Dollar auszuzahlen. Zusammengerechnet würden diese Ausgaben aktuell über die Hälfte des nationalen Gesamtbudgets ausmachen. In Südkorea ist eine Umfrage zufolge 50 Prozent der Bevölkerung für ein bedingungsloses Grundeinkommensprogramm. Sogar wir über mein Grundeinkommen hatten letzte Woche Besuch von einem südkoreanischen Filmteam, das unser Pilotprojekt, unseren Verein und zwei Gewinnerinnen in einem Beitrag zu Hause vorstellen möchte. Da merkt man mal wieder, wie klein die Welt eigentlich ist. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich die Grundeinkommensdebatte dort weiterentwickelt. Vielen Dank, Doro, bis hierhin. Das sind ja spannende News. Und du hast noch zwei Fragen mitgebracht aus der Crowd an Dominik, richtig? Genau. Und zwar hat uns Schlickmi auf Instagram angeschrieben und äh, möchte von dir wissen, Dominik, äh, glaubst du, dass Alltagsrassismus jemals besiegt sein wird? Oder meinst du, dass es immer ein Bestandteil der POC-Community sein wird? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich habe die große Befürchtung, dass es immer bestehen wird. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass... Ähm, ja, wenn man zum einen sieht, dass schon sehr viel immer gemacht wurde und es ja immer noch besteht, und ich glaube, dass... Ähm, ja, wir uns halt auch in einer Blase bewegen, in der es besser wird, aber das, die Welt ist einfach größer als das. Und gerade als betroffene Person bekommt man es natürlich noch, also ist, geht man ab dem Moment, wo man aus der Haustür herausgeht, besteht die Gefahr, dass man was erlebt und ich glaube einfach nicht, dass wir so schnell alle Menschen quasi verändern können und den auf den richtigen Weg bringen können. Ja, ist sicherlich noch ein langer Weg bis dahin. Ähm, ich habe noch eine zweite Frage von Mori May 19, auch ähm, von Instagram. Und zwar äh, ist die Frage, wie ist eigentlich deine Erfahrung mit Chancenungleichheit äh, und wie könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen da was ändern? Ja, prinzipiell ist es so, dass ich persönlich, ähm, wenn es wirklich um, um Chancen geht, natürlich glaube auch immer das Glück habe, dass ähm, andere, wie ich am Anfang meinte, andere... Parameter quasi meiner Person, äh, äh, mir auch helfen, manche Chancen, Ungleichheit, Dinge, die durch Rassismus entstehen, äh, entgegenzuwirken. Ähm, genau, aber ich, ich, ich, ich merke halt, also ich sehe schon auch, dass ähm, gerade das, wenn diese, weil das nicht gegeben ist sozusagen, ähm, bei den vielen Leuten, die ich jetzt seitdem ich das mit dem Kanal mache, ähm, die auch antirassistische Arbeit machen, die dafür kein Geld bekommen, ähm, dass, dass die quasi dass, dass das natürlich auch äh, Einfluss hat auf die und dass äh, natürlich im Grundeinkommen ihnen auch hilft und sie unterstützt, ähm, das zu machen und gegen Diskriminierungs-, Diskriminierung und in dem Fall jetzt auch Rassismus eben vorzugehen. Ja, cool, dann vielen Dank dir und ich äh, gebe zurück zu euch. Vielen Dank, Danke, Doro. Ciao. Ciao. Tschüss, bis bald. Ciao. Ähm. Dominik, ich hake da gleich mal ein, wenn es zum Beispiel um diese Chancenungleichheit geht, und da du hast es vorhin auch schon angesprochen, zum Beispiel Bildungschancen, dass es da für schwarze Menschen oder People of Color zum Teil einfach schwieriger ist aufgrund des strukturellen Rassismus. Glaubst du, dass dort zum Beispiel ein Grundeinkommen ansetzen könnte, dass ein Grundeinkommen schon dort helfen könnte, gegen strukturellen Rassismus zu arbeiten. Also meistens quasi in der, in, in der Bildung. Ja, einfach ähm, dadurch, also dass das Grundeinkommen eventuell gleiche Bildungschancen schafft. Ja, also ich glaube, das glaube ich schon durchaus, weil ähm, wir ja schon auch wissen und ich meine, da seid ihr wisst ihr sogar noch mehr als ich, weil ihr auch wenn ich soweit ich weiß auch dazu forscht, ähm, weil wir natürlich auch wissen, dass das ja Auswirkungen hat, ähm, auch prinzipiell äh, welche welche was das Elternhaus für finanzielle Grundlagen hat und da wir da ja alles zusammenhängt am Ende des Tages ähm, hat das natürlich Auswirkungen im, im Bildungsweg, wenn ich wenn meine Eltern quasi schon mal Grundsätzlich, äh, wenn ich POC bin und meine Eltern auch POC sind, äh, wenn ich äh, ja, wenn, wenn wenn da eine Sorge weniger da ist, dadurch auch vielleicht mehr Zeit ist, um dem Kind zu helfen etc. Ne? Ähm und man das ja auch an Haushalten sieht, die eben finanziell an, in einer anderen Lage sind, dass auch andere Möglichkeiten stehen, bis hin zu Nachhilfe. Ja, also es sind ja, das sind ja das Traurige, oder das, dass das so alles zusammenhängt, ne? dass das, ähm, ja, deswegen auch Struktur. Ja, ja. du hattest es ähm, uns im Vorgespräch schon, schon mal gesagt, dass so ein bisschen so dein Traum ist, ähm, auch den, den ähm, rechtsradikalen, äh, abzuholen und ähm, eben eine Basis zu schaffen, auf der alle gemeinsam sehen können, wo ihre Privilegien sind und ähm, wo eventuell noch was zu tun ist. Glaubst du, dass eben also dass ein Grundeinkommen darüber hinaus, dass es eben helfen kann, die, die antirassistische Arbeit zu unterstützen, kann es auch dabei helfen, diese Ebene zu schaffen, auf der Menschen gemeinsam kommunizieren können und nicht nach unten austreten müssen? Ja, ähm, und zwar es sind zwei auch zwei Punkte, die, ich ja, die da gemeint waren äh, oder sind. Ähm, das eine ist erstmal, dass ich halt glaube, dass es extrem spannend ist, wenn Menschen, ich sage immer spannend, ich finde es immer alles auch sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, ähm, nicht missverstehen, äh, aber ich, wenn, wenn halt Menschen quasi äh, verstehen, dass sie, von der Diskriminierungsform betroffen sind selber ja? und, und äh, das halt auch oft eben gerade im Klass Klassismus äh, eben ist, ne? also, dass sie aufgrund ihres Einkommens, aufgrund der Klasse, die, die ihnen zugesprochen wird, äh, ähm, ja deswegen äh, Diskriminierung eben erfahren und das große Problem ist, dass dann äh, in der Welt, wie wir sie haben, ähm, es halt oft passiert, dass wir dass wir äh, uns umschauen und, und andere Menschen, die von anderen Dingen betroffen sind, wie eben von Rassismus betroffen sind, Menschen, die von äh, Behindertenfeindlichkeit, von Transfeindlichkeit betroffen sind, dass dann eben nach, dass da nach unten getreten wird, auch wegen, wegen finanziellen, eigenfinanziellen Sorgen, gesagt wird, warum kriegen die Geld, warum wird das unterstützt, aber ich nicht. Und ja genau, das ist natürlich, dann eine Möglichkeit, wo das Grundeinkommen eventuell eine Basis schafft, eine Grundbasis schafft, dass man, ähm, ja, dass man unabhängig von dem agieren kann und denken kann und sich davon ein bisschen frei macht. Auch, ja. Ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass es, es gibt so viel noch zu sagen und wir würden... Ähm, ja, am liebsten eigentlich irgendwie zwei Stunden gerade Verlosung <lacht> ansetzen, um noch mehr mit dir zu, zu, zu sprechen, weil das alles natürlich super komplex ist und äh, so viele ähm, Dinge beinhaltet. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir vertagen das auf, ähm, auf einen weiteren Moment vielleicht, wenn du noch mal Lust hast ähm, und würden jetzt noch mal in die Verlosung reingehen in den zweiten Aber eine Frage, eine Frage habe ich noch, und zwar, <lacht> Dominik, du, ja selbst, du bist ja selbst Crowdhörnchen, das heißt, du nimmst an unseren Verlosungen teil. Was würdest du denn mit deinem Grundeinkommen machen, wenn du einen hättest? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich da angegeben habe, ne, weil das ist ja, das kommt ja immer, ich glaube, die Leute, ich kann mir vorstellen, dass Leute zugucken und dann kommt ihr Profil und sie, da steht was drin, wo sie gar nicht mehr wissen, dass sie das reingeschrieben äh, haben, vielleicht auch, weiß ich nicht, weil bei mir war es, wer ich Student war und deswegen äh, hat sich die Lage ein bisschen auch verändert. Ähm, was würde ich machen? Also ich glaube gerade, weil das bei mir jetzt gerade auch sehr zutrifft, natürlich gibt es noch mal eine andere Sicherheit, ne, und äh, im Grunde mache ich da jetzt auch noch mal eine andere Frage auf, äh, weil genau das ja auch äh, so ein Punkt ist, ähm, dass, dass Rassismus, ähm, und das war ja auch eine Frage am Anfang, ob ich, wie ich damit selber klarkomme, dass ich das mache und diese Arbeit gegen Rassismus, ne, dass die... Natürlich, dass es wehtut, dass es, dass es auch Ressourcen kostet, dass es auch krank machen kann, wenn man sich damit so beschäftigt und davon so betroffen ist. Und das ist natürlich in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir sind, und das ist eine Sache, die ich beobachte einfach, ja, bei dem, was mir die Leute schreiben. Das ist jetzt gar nicht, nicht unbedingt eine Systemkritik erstmal. Ähm, aber dass ich, dass man das beobachtet, dass man halt äh, durch so ein Ding das Grundeinkommen natürlich eine Absicherung hat. Ja, und dass dann auch Raum geschaffen wird, um zu heilen und, und, und ähm, ja, und das natürlich auch mir eine Möglichkeit gäbe, eventuell noch mal zu sagen, und das habe ich definitiv damals nicht reingeschrieben ähm, zu sagen, okay, vielleicht reduziere ich auch einen Tag und, und, und kann mich einen Tag länger komplett äh, darum kümmern, ähm, noch mehr Menschen zu antworten. weil Ich mache das aktuell oft äh, morgens um vier Uhr oder was ich wie aufstehe schon und wie und Nachrichten beantworte, wenn viele reinkommen. Und dann kann man sowas, da kann man dafür natürlich nochmal anders Raum schaffen und trotzdem äh, eine Familie gerade frisch gestartet haben und sich keine finanziellen Sorgen machen deswegen. Drücken wir dir jetzt, wie auch allen anderen, äh, weiterhin die Daumen und machen weiter mit unserer Verlosung, würde ich sagen. Greta, magst du wieder dazukommen? Und Dominik, magst du schon mal die, ich glaube, es war die drei wieder reinwerfen? Es war die sechs. Es war die 6, sechs. Sechs. Ja, <lacht> aber ich schmeiß sie wieder rein. Aber ich schmeiße sie wieder rein. <lacht> okay, und ich schmeiße mich wieder raus, richtig? Ich schmeiße wieder raus. So viel geschmissen wurde jetzt und jetzt äh, drehe ich. Habt ihr Kamera nicht Die 19. Hier nochmal der Beweis, dass ich es bin und dass es mein Arm ist. Die zehn, die dreißig und die sechzehn. So das siebenhundertdreiundsechzigste Grundeinkommen geht somit an die neunzehn, zehn, dreißig, sechzehn. Das ist Farbrot. Herzlichen Glückwunsch, Farbrot, ein Astronaut, offensichtlich. Ähm, viel Vergnügen mit deinem Grundeinkommen. Dann Und dann geht die 19 auch wieder zurück. Yes. 24. die zehn die dreiundzwanzig Und die 21. Damit geht das 764. Grundeinkommen an die 24, 10, 23, 21. Das geht an Julfi. Herzlichen Glückwunsch, Julfi. Viel Vergnügen mit dem Grundeinkommen. Und die 24 geht wieder zurück. Also wieder rein. 22. Die 22. Ist doch schön, dass ich versuche, so von der Seite zu... Ja. Die 27. Die 26. Und die 15. Das 765. Grundeinkommen geht somit an die 22, 27, 26, 15. Und das ist Kohlmann, Natalie Kohlmann. Herzlichen Glückwunsch. Und Natalie hat auch noch einen Freund, eine Freundin. Und zwar Marco. Herzlichen Glückwunsch auch an Marco. Du bekommst auch ein Grundeinkommen. Ihr habt zusammen gewonnen. Und wir wünschen euch viel Vergnügen damit. So, und die 22 geht wieder zurück. Ja, zurück. Die sieben. Die sieben. und die 23 Das heißt das 767 Sekunde geht an die 7 15 21 23 und das ist Jakob das Kind von jetzt kann ich gerade nicht sehen von Christian herzlichen Glückwunsch euch und Jakob bzw. Christian wollen damit die Familie finanzieren. Wir wünschen euch alles Gute. Und die Sieben geht wieder zurück. Die Sieben geht wieder rein. Vier. Die sieben, die fünf und die vierunddreißig. Das 768 Sekundeinkommen geht somit an die 47534. Und das ist Zwerg 2017. Und Zwerg 2017 ist das Kind von Taunus Pirat 76. Und sie möchten gemeinsam entspannter leben können. Wir wünschen euch das von Herzen. Ähm, bevor wir weitermachen, habe ich richtig gezählt, wir sind jetzt beim 16. Grundeinkommen heute Abend, richtig? Ja, wir haben schon 16 verlost und jetzt sind ah. wir beim 17. Okay, dann machen wir jetzt das 17. Ja. Und die 4 geht wieder zurück. Ja. 21. die einundzwanzig, die drei, die fünfundzwanzig und die fünf Das heißt, das 769. Grundeinkommen geht an die 21, 3, 25, 5. Das ist Jimmy. Herzlichen Glückwunsch. Jimmy, auch du bekommst ein Grundeinkommen. Und wir wünschen dir alles Gute damit. Wir und die 21 geht wieder zurück. Hast du eigentlich deine Losnummer? Ja. Ob ich sie auswendig kann? Ja, weißt du? Nein. <lacht> Dann wird es ja auch für dich eine Überraschung. Das wäre tatsächlich eine Überraschung. Ja. <lacht> die 20 die 20 die 31 die 4 und die 13 und das heißt, das 770. Grundeinkommen geht an die 2031-413. Das ist Jeremy Scheibe. Und Jeremy Scheibe hat sogar einen Wunsch eingetragen. Und zwar zu Hause anschließen, um dann festzustellen, dass mir nach zwei Tagen langweilig wird. Okay, Jeremy, wir wünschen dir Langeweile und viel Vergnügen mit deinem Grundeinkommen. <lacht> Oh, die 20 geht wieder zurück. Die 20 geht wieder zurück und wir sind jetzt beim 20. Grundeinkommen. Korrekt? Ich glaube, wir sind erst beim 19. Ich glaube auch. Dann, dann Sagt mir einfach Bescheid, wenn wir fertig sind. Die 21. 25. Die 25. Die 9 Und die 29. Ja, das heißt, dass das 771. Grundeinkommen an die 21, 25, 9, 29 geht. Und das ist Ute Hass. Herzlichen Glückwunsch, Ute Hass, zu deinem Grundeinkommen. Aber jetzt machen wir das 20. heute Abend, richtig? Genau. Gut, die 21 geht wieder rein. Da das 20. Grundeinkommen und die 21 geht wieder rein. Vierundzwanzig haben wir jetzt. Die sieben. Die dreizehn. Und die vier. Ja, und das heißt, dass das 772. Grundeinkommen an die 24.713.4 geht. Und das ist Linus. Linus ist, ich weiß nicht, ob Linus, das Kind von Marianne. Und sie möchten ihr Haus vergrößern und Schulden tilgen. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit eurem Grundeinkommen und dass ihr eure Wünsche umsetzen könnt. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind wir auch schon beim 21. Grundeinkommen heute Abend. Aber bevor wir das verlosen, äh, wollte ich nochmal sagen, was das 21. Grundeinkommen ist. Das ist nämlich dieses Zusatzgrundeinkommen, das Schenkhörnchen Grundeinkommen. Wir hatten nämlich zu Weihnachten eine Aktion sodass ihr die Teilnahme an all unseren Verlosungen für ein Jahr verschenken konntet. Und das haben so viele von euch gemacht, dass wir sage und schreibe zwölf extra Grundeinkommen verlosen können. Und jetzt machen wir das monatlich und verlosen monatlich eins. Und jetzt kommt das Schenk-Hörnchen-Grundeinkommen. Schenk Vielen Dank nochmal an euch. Und das hier ist für euch. Tada! Vielen Dank, ihr kleinen Weihnachtswichtel. Und jetzt machen wir damit weiter. Schmeißt die Zahl wieder rein. Die 24. die 24 gehen wieder zurück. Die 10. Die 10. die 2 und die 13 Und somit geht das 773. Grundeinkommen an die 10, 21, 2, 13 Wer bekommt unser Schenkhörnchen-Grundeinkommen? Laura WM bekommt das schenkönchen Grundeinkommen. Herzlichen Glückwunsch Laura. Laura möchte dabei ähm, ein Studium bezahlen können. Dieses Projekt unterstützen. Ich schätze, du meinst mein Grundeinkommen. Vielen Dank. Äh, nachhaltiger Leben, das Traumstudium finanzieren und der Schwester ein. Oh, so viele Wünsche. Ich kann sie gar nicht alle vorlesen. Auf jeden Fall. Für guten Journalismus Geld ausgeben, der Schwester ein Fahrrad schenken und äh, an die französische Patisserie-Schule. Also da darfst du dann gerne mal vorbeikommen und äh, uns an deinen Künsten teilhaben lassen. Viel Glück auf jeden Fall bei deinen Wünschen und viel Freude mit dem Grundeinkommen. Damit haben wir die 21 voll. Vielen Dank, Greta, dass du uns so gut unterstützt hast heute ja. Abend. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Äh, genieß ihn. Ich hoffe, ihr macht das auch. Was machen wir. So, Christina, magst du noch mal wieder dazukommen? Ja, ich komme wieder dazu und du darfst dich wieder in deine Kopfhörer einstöpseln. Ich stöpsel cool. sie wieder ein. Ey, das habt ihr wahnsinnig gut gemacht. Dominik, du, du drehst am Rad, als hättest du nie was anderes gemacht. So. Du darfst öfter kommen. <lacht> Das ging ja echt fix. Mein Favorit ist natürlich Jeremy Scheibe, der sich im Zimmer einschließen möchte. <lacht> Großartig, <lacht> oder? Das ging jetzt echt schnell. Wow, cool. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an alle Crowdhörnchen und Schenkhörnchen da draußen. Auf jeden Fall vielen Dank. Und ähm, vielen Dank an dich, Dominik, dass du da warst und ähm, dass du uns so fleißig Rede und Antwort gestanden hast. Wie Christina schon gesagt hat, wir könnten noch Stunden mit dir reden und es wäre... Ähm, ja, wahnsinnig spannend. Vielleicht schaffen wir es nochmal, vielleicht können wir dich nochmal dazu erweichen, irgendwann bei uns vorbeizukommen und mit uns zu quatschen, wenn du mal wieder mehr Zeit hast. Ähm, auf jeden Fall danke an dich, danke an alle da draußen, ähm, die heute wieder eingeschaltet haben. Ähm, es war sehr schön mit euch und wir sehen uns schon am 21. April wieder zur nächsten Verlosung. Ähm, und wie meine liebe Kollegin Christina immer so schön zu sagen pflegt, dann sehen wir uns frisch und fruchtig wieder. Um, habt einen schönen Abend und bis dahin, bis bald. Ciao.